Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Popel mit Zucker. Ihr fragt euch vielleicht, was wir sollen. Oh ja, so geht das sehr gut. Nice. Ähm. Hä, Ja, ich habe jetzt mich entschieden, ich Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So, hä? Ja, fragt euch vielleicht, was es soll, genau. Äh, ich habe mich entschieden weiter zu spielen, genau das wollte ich damit sagen. Und zwar habe ich letztes Mal zweimal umsonst versucht, eine Aufnahme zu machen. Knapp, ich habe diesen geilen Dash, der mich so unglaublich viel AP kostet eigentlich. Wie nutze ich die nochmal? Arme Kreis. Genau. Wir sind irgendwo. Ich gebe ehrlich zu, ich habe das letzte Mal gestreamt, das ist auch wieder eine Ewigkeit her. Wir teleportieren uns nach Serpenti am Anfang mal. Äh, ich habe die Folgen sogar noch PC PC nicht mal rausgerendert, also ihr werdet wahrscheinlich auf YouTube die Folgen vorgängig bekommen haben. Das ist jetzt ein Video, das ich nicht mehr Twitch streame. Ich habe aber herausgefunden, wie ich auf Twitch streamen kann. Das heißt, es werden viele andere Videos auf Twitch kommen. Nur Sworded Online halt momentan nicht. Der ist Corrupted. Nice. Ich will immer mit L2 rennen, das geht ja nicht. L2 zieht ja die Waffe oder lässt sie weg, genau. Okay, die kann ich nicht haben. Mit L1 kann ich den hier befehlen geben. Hier habe ich noch mehr Fähigkeiten. R1 ist der Dash, genau. Und R2 ist Loben. Ich finde die korrupten Dinger halt echt schlimm. Wo ist ein Angriff? Hier. Heiß. Ich hätte theoretisch ein anderes Headset, aber das nimmt halt Hintergrundgeräusche auf, noch so ein bisschen. Deswegen nutze ich das jetzt nicht zum Aufnehmen, sondern ich habe noch ein altes. Aber das alte ist eben kaputt, deswegen... Also es funktioniert noch, wie ihr hört, offensichtlich. Muss ich dafür schon weiter sein, kann das sein? Verschwunden, das war ein ziemlich fache Raubkrümmung. Vielleicht hat die Macht des sie für mich ausgelöscht. Okay. Das Sag' ich nicht nein. Ultana Goldstücke. Ah ja, das sind diese komischen Münzen. Äh, eben, ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Von daher tut mir leid, wenn es ein bisschen ranky wirkt gerade danach irgendwie, aber ich probiere mein Bestes. <lacht> ich habe nur endlich mal weiterspielen wollen, weil ich eigentlich die Story schon beenden will. Weil SAO ist das letzte, was meinen alten Account noch auf der PS hält, tatsächlich. Alle, andere, <lacht> uh, alle anderen Spiele habe ich rübernehmen können, drei ja angefangen von mir aus. Aber das hier ist tatsächlich eines, das noch uh, den alten Account braucht, wegen den Spielständen. Leider. Beziehungsweise vielleicht mache ich den Stream only danach, wenn ich das auf dem richtigen Account mache für ein paar Achievements und so. Mal schauen. Ich brauche eh ein bisschen, also ich mache eh mega viel Spiel auf dem Stream gerade, denn ich würde gerne wieder mehr streamen, wenn es geht. Jetzt wo ich herausgefunden habe, wie es geht, kann ich das auch machen. Hier hatten wir doch einen Bosskampf, oder nicht? Komm, irgendwie voll bekannt von der Runde. Corrupted Skull, Woo! Nice. Oh ne, die haben mir viel Death. <lacht> die haben Natural Armor, deswegen kann er nur Asnai das machen, wirklich. Ich glaube, hier ist letztes Mal mein Spiel abgestürzt, kann das sein? Also mein Stream, besser gesagt, habe ich beendet danach. Hoffentlich klappt es jetzt. Okay. Lassen wir uns überraschen. eigentlich ist mein Spiel. Ich bin letztes Mal vor einer Schlangen von einem Schlangenkopf gestanden, meinte ich. So viel zum Hindernis. Dieser Dimensions-Dimensions-Isotop-Kristall stabilisiert irgendwie die Raumverzerrung hier. Gehen wir weiter. Was ist Headset hochnehmen, so... Nein, nein, hier war ich noch. Aber ah, Speicherpunkt. Also Telepunkt. Hier war ich noch nicht. Nee. Ich dachte letztes Mal jetzt abgestürzt, dass wir am Schlangenkopf waren, aber. Können mich auch irren. Wie auch immer. Ich werde mich nicht wirklich mit kämpfen befassen. Ab und zu werde ich ein bisschen auf Gegner einprügeln, wenn ich gerade Lust habe. Wie, wie sehe ich die nochmal an? Ja, genau. Ich weiß, ich kann die anvisieren, aber ich weiß nicht mal wie. Der hat kein Auto-Aim-System eigentlich. Tasten hier. Ah, L3. Genau, mein Wutimpf kostet kostet immer so viel, aber es befreit mich aus jeder Block raus. Ah, ich habe ihn ge gepanzert, nice. Also äh festgehalten der Wand. Nicht gepanzert. Isoliert wollte ich sagen. Ich habe noch gepanzert von den anderen Typen im Kopf kaputt. So, wir mashen ein bisschen auf nein Das war verdient das Kacke. Okay, ich glaube ich habe meinen Controller ein bisschen. Von da es tut mir natürlich leid. Ich habe gerade meinen Hauptcontroller nicht, weil der laden muss. Ich wechsle ja eigentlich zwischen drei Controllern, habe ich habe bei meinen Main Controller, meinen. die Special Edition von der PS1 halt, ja. Oh ne, die sind stark. Wir gehen mal weiter. Falsche Richtung. Ich glaube, er rennt ein bisschen schneller ohne Schwerter, kann das sein? Nein, das ist toll, okay. Hier geht es weiter. Ja, das Problem ist eben, dieser Account hier ist halt gesperrt, weil ich äh, mein Passwort nicht habe. Das heißt, ich kriege ja gar keine Achievements und keine online Boni, nix. Leider. Die kriege ich nur auf dem anderen Account dann. Und das Dumme ist halt, ich hab, ich könnte mein Passwort resetten, wenn ich mein Geburtsdatum habe. Und aus irgendeinem Grund ist das nicht das, was ich, ein-, ich habe. Da habe ich irgendeine Scheiße eingegeben, Mann. Es ist versperrt. Okay, die Musik ist cool. Wie komme ich denn da rein? Hier offen. okay. Vielleicht ist das die Antwort. Weil hier sind auch starke Gegner. Oh ja, das ist wirklich stark. Moment, Moment. Einmal alles durchdrücken und dich noch kommen. Jetzt. Jawohl, jetzt macht der Damage der Kilito. Guck mal an. Ah, die Eclipse, mein bester Move. Mashed einfach alles zu Dode. Ich weiß nicht, dass ich es das manchmal mit Kamera gespielt habe, das könnte ich auch machen. Elgato nimmt das immer noch nicht, aber ich habe OBS dafür. Ich habe mich endlich mit OBS angefreundet. Holt den Dixer, kommt. So. Da waren die Kisten. Die ist immer noch zu, ne? Ja. Irgendein Gegner ist ein Wächter hier für, diesen, für diese Kiste. Ich weiß nicht welcher. Kann doch der Plasmageist sein, das ich so. Ich muss da wirklich doch warten, dass die Meldung kommt, dass ich das Siegel gebrochen habe. Oh nein, Kilitor falsche Richtung. Oh, das wird teuer. Ja klar, muss die noch wegporten. Habe ich meine Skills wieder? Nicht ganz okay. Fast. war das. Okay. Ich hoffe immer auf den Schlüssel. Talisman des Erwachtens. Ah, nein. Muss ich jetzt ernsthaft rausfinden, wie ich da reinkomme. Ernsthaft. Oh, ein Mime. Nice. <lacht> das hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das ist SAO. Wieso eigentlich nicht? Das ist so obvious. Aber der ist halt stark, ne? Ah, ich soll vielleicht auf Vertagten-Range schauen. Ich bin fast tot gewesen. Kannst du bitte... Ach, ich bin verwirrt. Ich laufe in die falsche Richtung. What the fuck? Wie lange hält denn das an? Das ist ja voll gut. Ich bin einfach immer ein s -M -M -M Okay, die Mimics sind verdammt stark. Okay, dieser Tempel ist heavy. Und der Mimic liegt einfach immer noch, ne? Das war jetzt nicht der Mimic, aber okay, machen wir das so. Ich muss nachher kurz meinen Skill wieder alle durchjagen. Der geht noch nicht, Chainmaster geht noch nicht. Aber vergängliche Stärke kommt rein. Mir keinen, der Asna wiederbeleben kann. Ah, doch, jetzt. Weil ich kann es nicht. Ich dachte, Silica ist dafür da. Alter, Mimik ist verdammt gut. Ich weiß ja, dass Endboss ja nicht ganz so einfach. Invert. Wäre ja, cool, wenn man eine Anzeige hat, wann das vorbeigeht, weil ich kann mit Invert spielen, aber wenn es sich plötzlich spontan wechselt, dann halt nicht. Ich kann mal Albtraum bringen. Ah, mit R1 ist Block. Okay, stimmt. Nein, L1 ist Block. Ah, da kann ich... Ah, ja, stimmt, ich habe hier ein Charging. Okay, der Mimik ist echt weit. Ach, ich kann dir doch helfen, mal, mal kurz. Okay, wir sind mega viele Gegner. Ist ja auch nicht so viel aus momentan. Wo ist der Mimic? Ich brauche den Mimik unbedingt. Ich will den noch klein kriegen, wie so Okay. Okay, das war ein bisschen stark. Alright, ich hätte flüchten sollen. Äh, ich muss kurz gucken. SAO, Realization. Serre. Pentia This is east side, bauch ich Go to east side, west side east, east side, west side just before the door and then to start with a seal on the floor Go in there and kill the monster on the east side, bottom right hand against the seal Okay, das sind zwei Türen mit Ziegeln auf dem Boden. Und da müssen wir rein. Brauche ich überhaupt einen Markt jetzt? Ich guck mal kurz. Ausrüstung müsste eigentlich passen soweit. Ich glaube, ich kann eh nichts plusen momentan. Ich bin eh völlig überpowered irgendwie. Oder eben auch nicht. Wir haben Teil des Erwachtens. Oh, das ist noch gut. Ich will schon meine Rüstung sehen, eigentlich. Ah, ne, eben bei dem will ich das. Irgendwie? Warte mal. So sieht er jetzt aus. Nee, nee. Ich finde das cool. Cool, dass es geht auch. Okay, eine Serapenta waren wir. Okay, das ist echt schwer. Wo war das jetzt? Wie komme ich da nochmal hin? War das hier nicht Rustoria runterspringen? Da ist irgendwas. Ich weiß nicht was. Ich glaube, ein Date oder sowas. Das ist die ultrum bastion gewesen? Nee. Nee, das war, glaube ich, DLC 1. Die QDS, da heißt sie, genau. Okay, Westside haben wir gemacht und Eastside. Oder Westside war ich, glaube ich, gerade. Mal kurz. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, weil er sagt in the castle, aber wir schauen uns mal Räume an und gucken, ob da Siegel am Boden sind. Hier wahrscheinlich eher nicht. Kann natürlich auch sein, dass es unten rechts dieser Boss ist, dieser rote. Dass das ein Siegelträger ist, einfach. Das ist ein Mimic. Oder? Ah, ne, doch, jawohl. Weg. <lacht> Wobei es nur der Mimic selbst, den könnten wir vielleicht. Weil nicht so viel los ist. Was ich vielleicht machen soll, bevor ich reingehe. Weil der Heal geht immer so ewig. Das sehe ich eigentlich, wenn ich verwirrt bin. Ich dachte, es gibt einen Marker dafür. Zieh nicht so aus. Na gut, den meshen wir kaputt. Kann mich irgendjemand auswechseln? Ich nehme ein Item mit. Weiß. Jetzt, los. Ah, das spawnt natürlich diese ekligen Schädelviecher. Habe ich nicht einen Rundumschlag? Final Revolution war das. Okay, ich war mir gar nicht mehr sicher. Los, meine kleinen Mitspieler. Ja, Mim mimic Mash ist halt langweilig. Ach nein. Ich glaube, ich müsste echt mehr Leveln. Ist der Heilzirk nicht? So, mitten im Kampf Fähigkeiten zu lesen war du. Okay, bin wieder da, Entschuldigung. Äh, dieser Boss ist viel zu stark, das ist nicht, das, was ich machen muss, eindeutig. Das ist ein optionaler Boss. Sorry. Äh, ich bin gerade einmal kurz auf die Map gelaufen, ich schneide das drauf. Ich, ich habe gerade ein Telefon bekommen wegen der Arbeit morgen, deswegen... musste ich kurz rangehen, sonst hätte ich ignoriert, aber es war halt wegen der Arbeit, deswegen war es für mich auch relativ wichtig. Äh, und ja, eigentlich ist Arbeitszeit, ich habe einfach Urlaub, deswegen... sonst hätte ich auch ignoriert. Äh, hier drin war der so dumme Mimik, der nicht fertig gemacht hat. Er ist wieder da gespawnt Aber ah, wir können natürlich den Kristall farmen, deswegen kommen die auch wieder. Ich habe jetzt den... ...siegel aber... das Siegel aber nicht gefunden. Ah, ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Pentia Eastside. Ich mag das nicht. Das ist einfach Null Hinweis was man machen muss Dumme Plasmageister, Alter. Ja natürlich habe ich fucking drei Werbungen vor dem Video ich hasse es langsam echt Werbung ist ja okay, das ist ja gut, aber meine Fresse 5000 Werbungen und kaum als Minute drin aber noch mal drei ich hasse nicht Plasmageister, wo ist da jetzt? Oh, der hat ein interessantes Team zusammengestellt. Genau, das sind wir jetzt auch. Der hat das Oldschool, den kriegt so eine Attacke wie Aber ich glaube, hier habe ich keine Steintafel, oder? der Map, Alter. Das gibt's wahrscheinlich ja alles durch, das ist voll mühsam. Ja, die machen das schon. Oh, ich hasse es so sehr. Ganz halt auf halbe Geschwindigkeit Map, stopp. Nein, der ist ja schon durch. Verdammte Scheiße. Oder? Nein, das ist eine ganz andere Map. Das ist nicht mal dieselbe Map. Das ist dieselbe Map. Okay, hier ist es Locked. er geht runter. Central Key, Okay. Den hab ich übersehen. Ah, toll. Jetzt weiß ich, wo ich hier muss. Ja, es war wirklich diese ganzen Truhen suchen, in dem Fall. Deswegen die ganzen Mimics. Warte mal kurz. Auch den hier. Die Musik ist schon cool wieder. Also ich hab das irgendwie vermissen müssen. Also alle Kisten anquatschen für sowas in Zukunft. Ist ein bisschen lame, die ganzen Items suchen oder zu wissen, was man machen muss. Aber ist okay. Ich muss ja auch irgendwas mal alter Zu weit, zu weit, zu weit, da. Ja, es wird auf jeden Fall Stream-Only-Content geben, wie zum Beispiel Dead Space, der jetzt gerade noch mal läuft und so, von auch ältere Spiele. Auf jeden Fall. Einfach, dass wir das noch angesagt haben. Twitch findet ihr unten. Die Folgen werden längers bisher, denke ich. Mal schauen. Ich glaube, bis jetzt habe ich eine halbe Stunde gemacht oder so. Ich bin sehr oft jetzt auf eine Stunde gegangen, dafür kommt nicht mehr jeden Tag was. Je nachdem, mal schauen. Boah, wow, wir sind eingesperrt. Sieht aus, als müssten wir die Monster hier drin besiegen, um weiterzukommen. Das wird ein Kinderspiel, solange wir zusammenhalten. Hä? Oh, Tia! Ah, ich glaube, wir haben ein Tier im Team. Ja, haben wir. Ich war mir gar nicht mehr sicher, plötzlich Story stimmt. Das muss wieder ein Übernahmeversuch sein. Bleibt zurück, jetzt zwei. Bringt euch in Sicherheit. Halten wir die Monster von ihnen fern. Verstanden, ich mach den Tank. Ich auch, Liss und ich ziehen Agro. Aslan, du und die anderen, ihr konzentriert euch darauf, Schaden auszuteilen. Verstanden, bist du bereit, Silica? So bereit, wie es nur geht. Dann kann die Show beginnen. Alright. Legen wir los. Ah, ich habe keine AP ich darf mein Heilzirkel nicht machen direkt ich glaube da bringt doch nur was wenn ich drin spiele ich weiß gar nicht wie soll ich den im Move aber ich muss ihn noch mal kurz lesen eventuell ne? könnte ich den noch rausnehmen ah ich brauche 100 AP für den Dash los Aber oh, mein Vier schlägt so eklig an, ich sie das auf dem Controller. Boah ja, ich war wirklich fast tot. Was hat der Agro auf mich? Ich hab dem nichts mehr gemacht. Also. Ha, mehr hast du nicht drauf? Du bist dran, Kirito. Boah, damit wäre auch das Letzte erledigt. Ich glaube, jetzt kommen wir weiter. Geht es euch beiden gut? Sie kämpfen noch immer gegen Tias zukünftige Sichern. Wir sollten hier rasten, bis sie sich erholt haben. Premier, Tia, geht es euch gut? Ja, ich habe mich erholt. Mir geht es ebenfalls besser. Da bin ich erleichtert. Aber diese Monster waren ziemlich stark. Ich wette, je weiter kommen, desto mächtiger werden sie. Im Vergleich zum Boss und vor allem waren die voll einfach. <lacht> ich weiß, ich hatte Angst, dass wir die beiden nicht beschützen können. Gut, dass ich euch in Sicher Sicherheit gebracht habe, als ich das gesagt habe. Wir haben jetzt an euch geglaubt. Es war nicht leichter, wir konnten uns in Sicherheit bringen. Ich fühle mich gern, dass ihr so viel Vertrauen in unsere Fähigkeiten hattet. Glauben? Vertrauen? Ja, wir haben unseren Freunden vertraut. Deshalb ist uns nichts geschehen. Unseren Freunden vertraut. Ich habe viele Mal gesehen, dass es funktioniert. Wir haben gemeinsam viele Hindernisse überwinden. Menschen überwinden Leid und Schwierigkeiten, bis sie sich, indem sie sich zusammentun und zueinander halten. Du musst an deine Bande mit anderen glauben. Das habe ich gelernt. Und ich glaube an meine Bande mit dir, hier. Siehst du, andere Menschen nahezukommen ist gar nicht so schlimm. Sag uns einfach, wenn du Hilfe brauchst. Wir werden unser Bestes geben. Auch wenn wir vielleicht nicht verlässlich aussehen. Das stimmt nicht. Ihr seid extrem verlässlich. So, wie fühlt ihr beiden euch? Meint ihr, wir können bald weitergehen? Aber sicher. Ich bin ebenfalls bereit. Okay. Dann hast du los. An Menschen zu glauben ist der Schlüssel, um Beziehungen aufzubauen. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Nice. Wo ist das Chat-System hier? hallo Chat. ich habe doch eine Nachricht bekommen. Die kann ich normalerweise nachlesen. Ah ja, hier stimmt. Ich muss ja ganz viel daten und so. Mache ich nicht. Äh, das mache ich in dem Fall alles auf dem Streamset. Ich gehe mal davon aus, dass wir einfach weiter müssen. Ich habe keinen Speedpot. Schade. Pot Potion ist. Also nimm mal. Ist so? Hier? hier ist eine Kiste, ich gehe mal kurz gucken einfach. Wenn es mehr ist, harren wir. Raum kriege ich denke, nicht mal mit dem Dimensionskristall. Oh, die Kiste ist stärker. Okay. Aber oh, ich mag das nicht, wenn Gebiete vorzeitig noch abgelockt sind, obwohl wir hier sind. Das ist immer so ein nicht sobald ich ein Item habe. Bei Pokémon ist es was anderes, je nachdem, wenn man halt Surfer oder so hat, um weiterzukommen. Aber wenn es einfach nur darum geht, dass man dann nochmal Surfen braucht oder eben hier einen anderen Kristall nur um ein Item zu bekommen. Das ist halt die Gebiete unnötig nochmal weiterzumachen. Ah, aber mal Kristall. Stimmt, die waren an einem Ouroboros-Tor. Du bist ein ap revival Ich das war cool. Ah, ich hab ein Gift drauf, scheiße. Ich denke nicht, dass ich da reinkomme. Hey, ich habe das geschrieben. Die Ouroboros-Korridore, die nach dem Symbol der Ewigkeit benannt sind, sind die Pfeile unserer Zivilisation. Es wurde ein riesiges Abwärtssystem zu ihrem Schutz installiert. Es sei extrem vorsichtig in ihrer Nähe, wenn sie aktiv sind. Ich muss mir diesen Ort mal ansehen, aber ich, kann, ich sehe keinen Ewig hinein. Jetzt haben wir schon drei von diesen Ouroboros-Systemen. Was sagt der Map-Mark? Wo wir das nächstes hin müssen? Nichts. Toll. Hier ist das dritte, das zweite, denn das erste, das müsste hier unten gewesen sein, ja. Ist das erste denn offen jetzt? Daran kann ich mich sogar noch erinnern, dass wir Ouroboros-Tore hatten. Aber... Tor-Sau. mehr oder. Scheiße. Ähm, das hier ist auch noch komplett zu. Wir müssen Wachsachen finden. Das ist das Komische, das verwirrt mich ein bisschen. Ich suche mal, ich habe es hier unten gerade nochmal, ich sehe es. S-A-O-H-R. First. First Ouroboros Gate hier. Der Main Storyline ist halt ein Problem, aber... Das schauen wir mal, was hier rauskommt. Ah, das sieht nach einem Main Story aus, leider. Okay, der Guide ist ewig lang. Hier war ich schon. Das war schon erledigt. Die Vulkanzitadelle bin ich gerade im Lesen. ich meinte, das war die jetzt DLC 1, deswegen. Die Northathroth Thundra. Getting started. Ah ja, hier waren wir schon. Meinte ich zumindest. Aber ich, das war nicht Main Story, das war DLC 1, oder nicht? Ja, dass wir dieses dumme Rätsel mit rausfinden, wie es weitergeht. Serpentia, Radlus, Auskirt, genau. Teleportes und Map, are necessary to reach. Ah, die sind necessary to reach, aber wir checken so Okay, hier sind Gates, die nicht betreten werden dürfen. Das ist schon gemerkt. Siobhan area. Go back and. Die Siobhan. Ah <lacht> oh nein, unlock the teleport to the fort. Okay, wir haben noch. Wir haben erst drei. Das heißt, ich muss noch was freischalten. Das dritte Gate. Da ist das vierte Gate. Da ist das Joban Erie. Da muss ich hin. Aber da komme ich vom Tor ja nicht hin, ne? Und von der Ostseite wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht vom Grenzgebiet aus. Uh, map, Map, Map. Ich habe gerade einen Screenshot gemacht. Hier ist gar nichts. Von hier aus komme ich nur in die Radlus Stadt ne? Welcome to the Alien World Dominion. Ich actually don't know if I ever mentioned, Press we would default Kima. Ah so das ist. Ich muss das gucken. Ah ja, wir sind im Reich Edwin Ward. Das ist richtig. Ich lese mal kurz, was ich machen muss. Ich schneide hier ein bisschen viel rum, dann halt von mir aus wieder. Ich gehe mal kurz gucken, wenn hier irgendwas vom dritten Gate steht, nämlich. Weil das ist der Raum, den ich gerade gemacht habe im zweiten. Und jetzt seht ihr, ist er hier? Hier ist ja auch nichts. Ah, bin ich dumm. Okay, bei diesen Gates sind Warps. Hm, gut zu wissen. Wir müssen jetzt eigentlich zur von ebene kommen. Oder zu Fion. fahren auf jeden Fall. Siobhan. BH, Entschuldigung. Könnte man auch wissen. Natürlich. Das sie hier genauso, ist wie die Festung, die ich schon einmal gesehen habe. Einen Moment mal. Das ist gar keine Festung. Das ist ein Schiff. Ein riesiges Kriegsschiff der Größe nach Zuteil. Aber warum gibt es hier ein Kriegsschiff? Okay, das bereitet mir jetzt das Kopf zu brechen, aber ich muss mich bei uns Singularität finden. Alright, hier muss ich sein. AP sparen, weil ich hier echt weit dashen muss teilweise. Nice, <lacht> genau auf dem letzten HP. Jetzt muss ich da irgendwie hochkommen, ne? Boah, ah hier hatte ich laufen können. Okay, ich kann ein bisschen Angst. Oh, ein scheiß Wächter. War mal kurz. Nur eine Kanone, ja, die bringt nichts außer ich kann ja wohl. Sieht wirklich aus wie ein Schiff, weil die Kanonen sind nicht nach außen gerichtet, sondern alle nach vorne. Auf diesen Singularity Core vermute ich mal. Folgengegner <lacht> haben wir einen besiegt. Ich finde es voll komisch, dass überall so glitcht ist übrigens. Passt mir nicht. Das sieht ja eine Leiche aus, vielleicht ein Mitglied der Schiffsbesatzung. Mitglied. Ich würde jetzt gerne genau untersuchen, aber ich muss es schnell zu sehen gelegt nochmal so ein Ding es ist eine Maschine aber ich habe keinen Platz zu wird es bringt nichts sich jetzt darum zu so Gedanken zu machen ich muss zur Singularität natürlich wir müssen da hoch irgendwie ich glaube ich sollte auf dem Schiff bleiben Ich glaube, da geht's weiter. So, Risiko? Nope. <lacht> okay. Ob ich nicht irgendwo ein AP erhöhen? Nee. Ja, aber ich glaube nicht, dass die uns einfach... Doch, die greifen uns eben an, das ist das Problem. Probieren wir so nah wie möglich ranzukommen von hier aus. Vielleicht von da oben sogar, dass ich runter kann. Ja, die Map ist ein bisschen glitchy mit so vielen Hindernissen, aber... Ich glaube, das meiste geht. Gegner, die gar nicht angeschrieben sind. Ja, von da aus muss ich weiter. Weise, natürlich. Ich kriege gar keine EP. <lacht> Deswegen lohnt sich das Kämpfen auch gar nicht wirklich. Ich würde dann aber wenn ich auf Twitch nochmal stream irgendwann das Spiel, also nicht direkt jetzt im Anschluss, aber vielleicht die Vorgänger nochmal, ähm, dann würde ich natürlich die Story ein bisschen kürzer halten, also Dialoge nicht mal alle vorlesen, so weil es ja Twitch-only ist. Ja. Ich würde sie lesen und dann zusammenfassend, halt wie ich es bei Pokémon zum Beispiel jetzt aktuell mache. Wobei ich Pokémon halt einfach mal leveln muss, was ich wahrscheinlich auch im Stream mache. Da ist eine Landeplattform sogar, wie nett. komplett diesen Port. Brauche ich diesen Port denn? Soll ich es riskieren? Ich riskiere es. Mal schauen, wir wir hinkommen. Meistens komme ich jetzt zurück mit dem Port. Das ist ein Trollport, dann kriege ich Krise. <lacht> Viertes Europorus-Tor. von da aus noch mal ein Port weiter. Nein. Okay. Stimmt, ich habe Tränke, ich vergesse ich Tränke immer. Ich habe noch einen Epitrank trank und einen Heiltrank das Taste, ich 11. das immer Aber naja. Ich muss kurz niesen, oder? So, Okay, das war das vierte Gate, da kommen wir natürlich auch noch nicht hin, logischerweise. Jetzt bin ich zu tief. Ich muss mal kurz mein handy lade holen, sonst ist das Handy nachher leer. Und ich brauche das für einen Guide jetzt. Ist ein bisschen doof gerade. Aber ich brauche das unbedingt. Ah, aber ich mache das nach der Folge. Ich sehe gerade die Genüge. 10 Minuten ungefähr. Okay, dann machen wir das nachher. Ja. ist auch gut. Ich brauche hoch. Unbedingt. So. Okay, das war knapp. Aber es hat gereicht. Ich habe keinen Double Jump. Ich wollte nur mal überprüfen, weil manchmal gibt es ja Double Jumps hier. Kildo kann das nicht. Ja, auch ein bisschen komisch, ne? Ja, aber naja. Ja, da ist... Nichts. Okay, wir müssen nach außen bei den Monstern. Ist halt so. Wie sieht denn die Map aus gerade? Wir sind fast da. Aber der hat irgendwas auf der Hauptinsel da markiert. Auf dem Guide, ich muss mir das kurz angucken. Das ist die Hauptinsel, die da in der Mitte ist, roten, mit dem roten, fetten Punkt mit der Boss ist. Aber ich glaube, das war das Schiff, oder? Ah ne, ne, okay, ne, das war nur, dass die Map da ist. Okay. Das so, war ich was sonst Wir müssen dahin, Da wo ich hin wollte, ja. <lacht> nice. Nein, kito Okay, für was springe ich eigentlich? Oh, das war richtig knapp gerade. <lacht> <lacht> äh. Okay, ich der Schmach raus hier. Das ist ein bisschen sehr komisch gerade. Mal schauen wir, wie wir hierher kommen. Es ist schon cool, man muss mega viel um rumprobieren. Ich bin, jetzt hat die Seite ganz nach unten gescrollt. Scheiße. Da bin ich, okay. Ich will den Guide einfach offen haben, dass ich weiß, wo ich hin muss. Hier nehmen wir mal kurz den Teleporter. Nicht nehmen. Wie sieht die Map aus? Da oben geht es weiter. Okay, jetzt bin ich gespannt, weil wir kommen immer näher an die Singularität. Der hat halt nicht, ähm, also ich habe das Video geschaut, der hat Asna dabei, aber nicht Liefer und Silica, sondern äh, die anderen. Ich kann gar nicht. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ich würde gerne schauen, worden. aber ich bin gerade auf dem Freundes, äh, ich bin gerade im Kampf. Hier auf dem Task kann ich das machen. Also nee, Argo ist cool, das war glaube ich Yuki war dabei sonst noch jemand, aber ich weiß nicht mehr. Ja, ja. Aber mal, das war vielleicht noch wichtig sogar. Ja, ich hoffe, Tier lernt das. Okay, das ist so random. Da ist die Mission. Irgendwo da. Letzter Wächter Oh ne, Eine Art Wachtrupp, tut mir leid, ich bin in der und lass mich durch nichts aufhalten. Los geht's Ja, wir haben ja dezent Probleme mit Steinsoldaten Das ist alles Falsche. Soll ich mal mit Hard Targeting auf einen? Können wir eine Revolution tun? Ich stimme nicht mal denen. Die machen einfach gar nichts. Das ist super toll. Ich liebe es, dass Bosses so einfach sind in diesem Spiel. Also ich habe echt mit den side mehr Probleme als mit den Main-Bossen. Das ist eigentlich recht traurig. Aber irgendwie auch nicht, weil das sind ja auch 10 an. Die Story soll ja nicht so schwer sein, dass man nichts mehr machen will damit. Das verstehe ich noch. Weil ich habe jetzt die ganze Zeit die Spiele halt ein Level gemacht. Ist voll okay. Ich will mich nicht beklagen, dass ich ein Level gemacht habe überhaupt, aber es ist halt so. Jetzt kommt einem nur noch nichts vor. Ich habe keinen Mutimpuls gehabt. Ali von allein natürlich. Ich, halt so ich würde gerne den Commander loswerden, der heilt sich glaube ich sogar. Wir mal eine Eclipse. Oh, Eclipse 2. Boah, irgendwie hab ich voll Bock auf das Game wieder. Ich freue mich, dass ich das wieder weitergemacht habe. Mhm. Ich glaube seine kleinen müssen wir auch noch ausschneiden. So viele Gegner, ich weiß nicht, ob die noch zum Map gehören. Nope, den war nicht. Und der Alpha-Wand hier, okay, ja, die Siegel hier. Den Kommandanten haben wir bis... gehört der noch dazu? Der noch zu gehört, okay. Dreckige Metallplatte erhalten. Das ist also eine Metallplatte, Ich schätze, die dient einem bestimmten Zweck, aber... Wie auch immer, ich muss jetzt Prioritäten setzen. Jetzt geht es um die Singularität. Easy. Ich suche kurz nach einem ruhigen Ort. Ein wenig. Das ist voll cool, dass hier so zerstörte Riesen rumliegen. Das sind Corrupted Gegner. Okay, die haben eine Alpha-Wand angebaut. Schade. Okay, also ich beende mal hier. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Ich hole kurz mein Ladegerät, dass ich weitermachen kann. Und dann geht's weiter. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Cheerio!